Hallo und nur kurz vorab, bevor das eigentliche Video startet, ähm, ich hatte ein paar leichte Tonprobleme, weil es das erste Video war, was ich jetzt in diesem Studio in der Form wieder aufnehme, deswegen klingt es so ein bisschen hölzern, entschuldigt das bitte, äh, das Mikrofon, was jetzt hier gerade äh, wieder direkt vor mir ist, sollte äh, den Ton dann in Zukunft wieder besser aufnehmen äh, und zum anderen, wer sich die äh, Verschiebung der Marco 2022 in deutlich prägnanterer Form nochmal anschauen möchte, meine guten Freunde von der Hochfrequenzunternehmensberatung haben da ein deutlich effektiveres und effizienteres Video veröffentlicht, wo das einfach in auch deutlich schnellerer Form gut erklärt wird. Ja, das verlinken wir also in der Videobeschreibung, klickt auch gerne da mal drauf, schaut euch die Hochfrequenz an, die erklären auch ganz viel auf YouTube über die Marktkommunikation zum Beispiel. Und jetzt folgt das eigentliche Video von uns zur Verschiebung der Marco 2022. Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Marco 2022, die, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, verschoben wurde. Die Marco 2022, das steht erstmal für Marktkommunikation 2022, ist also die oder das Regelwerk, das sind die Prozesse, das sind die Datenformate, die für den allgemeinen Austausch zwischen den Marktrollen, also zum Beispiel Versorger und Netzbetreiber, Verwendet werden. Diese Regelwerke ändern sich regelmäßig. Und in diesem Fall würde eigentlich zum April 2022 eine enorme Veränderung kommen, die wir seit ein paar Jahren so in dieser Führung schon nicht mehr gesehen haben. Und nun hat sich aber herausgestellt, nee, nee, das machen wir nicht. Da ist was dazwischen gekommen. Erstmal auch ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Wir hatten jetzt so ein paar Wochen, in denen weniger rausgekommen ist. Ich habe schon ein paar Rückfragen bekommen, was denn los ist. Einerseits Jahreswechsel mal ein bisschen runterkommen, andererseits äh, neuer Hund, äh, Haus- und Bürohund. Ihr werdet sie auf jeden Fall bald sehen. Wir haben eine kleine Welpin bekommen, die äh, ganz, ganz viel Zeit natürlich auch in Anspruch nimmt. Und ansonsten haben wir vor allem ein bisschen was äh, auftragsmäßig produziert, äh, also für unsere direkten Consulting-Kunden und so weiter. Daher etwas weniger Inspiration für YouTube gehabt. Aber jetzt kommt es wieder bei. auch aktuell richtig viel schon wieder passiert. Gehen wir mal rein. Hier ist die Bundesnetzagentur Beschlusskammer 6 und da aktuelles, aktuelle Mitteilung und ihr könnt ja hier sehen, für den Februar doch schon einiges gekommen. Mitteilung Nummer 26 zu den Datenformaten. Das werden wir in einem anderen Video machen, das ist die Konsultation für die eigentlich reguläre Erneuerung der Marktregeln im Oktober. beziehungsweise der Edifact-Nachrichten im Oktober. Mitteilung Nummer 8 zum Patch machen wir vielleicht auch nochmal separat in einem aktuellen, wo steht der Redis Patch 2.0 Video. Aber hier Mitteilung Nummer 2 zur Umsetzung des Beschlusses etc. und Mitteilung Nummer 27 zu den Datenformaten. Das ist jetzt ganz relevant. Das kam bereits am 2. Februar raus. Ihr habt sicherlich schon davon gehört. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Zuerst mal hier in die Mitteilung Nummer 27 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marco. Ähm, hier steht es dann schon in der Überschrift Mitteilung Nummer 27 Verschiebung der Umsetzung der Datenformate, also der Edifakt-Nachrichtentypen, einschließlich der Marktfunktion 2022 auf den 1.10.2022. Also nicht zum April, sondern zum Oktober. Denn es haben sich zahlreiche Unternehmen an die Bundesnetzagentur gewandt und mitgeteilt, dass fristgerechte Umsetzung zum 1.04. gegenwärtig eher schwierig wird. Einer der großen Gründe dafür ist ein Hacking-Angriff im November 2021 auf einen der namhaften Dienstleister der Branche. Wir haben damals kein spezielles Video dazu gemacht. Wir haben das sicherlich aus der Fachpresse entnommen. Einer der großen Softwarehersteller hatte tatsächlich da ein größeres Problem. Ich habe mit dem eigentlich eine gute Erfahrung gemacht, gerade im Kontext von Energiedatenmanagement-Software. Am Ende ist wahrscheinlich keiner so richtig gefeit davor, dass da mal ähm, auf, auf wirklich äh, harte Weise eingedrungen wird. Um, wer sich mit, mit, mit Hacking in dem Sinne äh, beschäftigt, weiß, es gibt kein sicheres System, aber es gibt halt genügend Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass äh, jemand anderes ein leichteres Opfer wäre <lacht> für einen, der ähm, da was, was Unschönes tun möchte. Und insoweit hat es die Energiewirtschaft bisher, vor allem deren Softwarehersteller, nicht so stark betroffen. Aber mh, na, die Einschläge kommen näher, sage ich es mal so. Was kann man jetzt dazu sagen? Das Ergebnis ist, dass dieser Softwarehersteller, der praktisch für auch hunderte Marktteilnehmer Software entwickelt, seine Entwicklungsarbeit natürlich nicht mehr weitersetzen konnte und deswegen diese eben für Monate zurückgeworfen ist. Und da geht es eben explizit auch um das, was zum 1. April eigentlich hätte kommen müssen. Und wenn nun einer der großen Dienstleister sagt, wir schaffen das nicht zum April und das betrifft auch hunderte Marktteilnehmer, dann können wir nicht mit gutem Gewissen äh, die Änderung durchführen zum ersten 1.4. Weil dann würde garantiert ein großer Teil der Branche einfach nicht mehr teilnehmen können. Und eine der Konsequenzen ist zum Beispiel, wenn es so ein ähm, Format-Update gibt, dass dann praktisch zu diesem Stichtag 0 und 0 nur noch die neue Version des Nachrichtentyps akzeptiert werden kann. Wenn eine alte Version kommt, dann ist das ungültig, dann wird das nicht mehr gelesen von der abgedateten Software. Und jetzt wiederum umzusetzen, dass die ganzen anderen Systeme sagen, ja, okay, wir erkennen die alte Version auch noch an, aber die neue auch. Das können wir nicht machen, das ist so unsicher, weil eben auch so ein paar Funktionsupdates ja kommen, also ein paar wirklich tiefergreifende Änderungen. Und das würde einfach nicht wirklich funktionieren. Also sagt man sich lieber, wir nehmen einmal den Druck weitestgehend raus und sagen, dass die hauptsächlichen Änderungen hinter sich nicht zum April kommen, sondern zum... Oktober. Außerdem ähm, gibt es darüber hinaus hohe Belastungen, zum Beispiel wegen der redispatch zone sowohl natürlich Corona natürlich Corona. Homeoffice, obwohl wir das Homeoffice eigentlich gar nicht so unbedingt erschweren, dass da Arbeitsbedingungen mit sich bringt. Äh, das liegt dann eher an den Arbeitgebern, wenn die bisher noch nicht so ganz im 21. Jahrhundert angekommen waren. Und jetzt steht ja auch, ne, in dem bisherigen Update-Zyklen, die ja immer so zum April und Oktober kam, gab es immer vereinzelt individuelle Verzögerungen und Anpassungsschwierigkeiten. Aber dieses Mal würden wir eine erhebliche Anzahl von Netzbetreibern, Versorgern und Mescherbetreibern haben und das können wir einfach nicht machen. Das funktioniert nicht, dann würde die gesamte Marco die gesamte Marktkommunikation in der Branche zusammenbrechen. Das geht natürlich nicht. Also ist hier erstmal in dieser Mitteilung die Schilderung, dass wir ähm, nicht festhalten werden am Umsetzungsstichtag, weil es da eine wirklich enorme Gefahr äh, der, der Marco geben würde. Also würden wir sagen, auf den 1.10.2022 verschoben. Das ist im Großen und Ganzen erstmal diese Mitteilung. Aber Ausrufezeichen, nicht von der Verschiebung betroffen. Einerseits, haben wir bei Rhythmus Patch 2.0, der jetzt im Oktober 21 kam, auch schon für den April 2022 weitere Format-Updates gehabt in den XML-Formaten. Ja, in der restlichen Marktkommunikationsstruktur geht es ja um E-DeFact, aber Rhythmus dispatch haben wir XML auch schon eingeführt. Das ist einfach nur ein technisches Format, sag ich mal, für die Übertragung. Ähm, das wird zum ersten geupdatet, Außerdem, die Vorgaben zur Einführung des neuen Netznutzungsvertrages bzw. Wenn es zwischen dem Versorger und dem Netzbetreiber ist, ist lastlieferanten Rahmenvertrag, die zum April kommen würden. Auch hier wichtig, zu einigen erforderlichen Übergangsregelungen beachten Sie bitte die andere Mitteilung, zu der wir gleich noch kommen werden. Außerdem ähm, ist natürlich noch mal interessant, dass wir in dem Einführungsszenario sowieso schon darauf hingewiesen haben, dass es ein paar Änderungen gibt, die sowieso erst im Oktober oder Januar kommen würden. Die werden jetzt nicht mit weiter verschoben nach hinten, sondern die sollen zum festgelegten Stichpunkt Oktober oder Januar sowieso kommen. Das hat wir unter anderem im Kontext des, der Preisblätter, meine ich, für die automatischen Preisübertragungen mit der Rechnung gab es da zum Beispiel Sachen, die nach und nach hier später kommen sollten. Und auch wichtig, die neuen Regelungen zum Übertragungsweg, das ist ein weiteres Edifact-Dokument, die kommen fest auch zum April. Das werden wir uns in einem separaten Video auch mal genau anschauen. Also allgemeine Festhaltung, die Edifact-Nachrichten, wie sie zum April kommen würden, werden nicht zum April umgesetzt. Die XML-Nachrichten werden zum April umgesetzt. Die Regelung zum Übertragungsweg werden zum April umgesetzt und für das, was wir rund um den neuen Netznutzungsvertrag, Lieferantenrahmenvertrag ähm, gelernt haben, auch das wird zum April gesetzt. Dazu machen wir mal ein separates Video, das auch nochmal komplett durcharbeiten. Ich habe zum Glück mir bisher ähm, Videos zur Marco 2022 ein bisschen zurückgehalten, wollte die jetzt auch im Februar erst so nach und nach mal äh, raushauen. Offensichtlich war <lacht> das richtig, denn jetzt kommt es ja gar nicht. Da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, das fachlich auseinanderzunehmen. Wir werden bis dahin auf jeden Fall hier uns die Verträge nochmal anschauen. Da gab es so ein paar Anpassungen. Und ansonsten sehen wir rund um e und noch ein bisschen Verschiebungen. Alles klar. Das ist jetzt, wie gesagt, die Mitteilung Nummer 27 zu den Datenformaten. Es gibt Im Weiteren die Mitteilung Nummer 2 zur Umsetzung der Festlegung zur Weiterentwicklung der Zugangsbedingungen. Das ist dieser BK 6 20160. Hier gibt es jetzt Übergangsregelungen. Zwischen April und September, also bis dann die restlichen Umsetzungen kommen würden. Hier wird nochmal darauf verwiesen, ja, wir hatten gerade diese Nummer 27 uns zu den Datenformaten angeschaut, bla bla bla. So, für den Zeitraum vom April bis September gelten folgende Übergangsregelungen, die einen nahtlosen Betrieb der elektrischen Marktkonversion sicherstellen: Information der Zählzeiten. Im Übergangszeitraum sind sind Informationen über die Zellzeiten sind weiterhin auf der Internetseite zu veröffentlichen. Es war eigentlich so, dass wir die Utility S, die bisher für die, ähm, für, für die Berechnung von komplexeren Messstrukturen genutzt werden würde, wo es also eine Berechnungsform praktisch steht für die Messlokation und Marktlokation, die jetzt aber auch pauschal immer verschickt werden muss, auch wenn es gar keine Berechnung gibt. Wer damit umgeht, weiß Bescheid. Diese util würde jetzt erwartet werden auf die zählzeit die praktisch beschreibt, in welchem Zeitraum welches Register bei zum Beispiel einem Smart-Meter hochgezählt werden soll. Das ist die also Frage der Smart-Meter interessant, wenn wir verschiedenste Tarife praktisch parallel betreiben könnten. Im Großen und Ganzen ist das HTNT, also zwei Tarife in noch komplexer Form, und es würde festgelegt werden mit dieser Zielzeitdefinition, wann wird in welchem Tarif gerechnet. Das ist dann natürlich äh, später mal interessant, wenn wir wirklich so völlig dynamisch mit äh, Börsenpreis, Sprünge und so weiter dann in verschiedene Tarife springen könnten. Dann ist die Zählzeitdefinition sehr, sehr interessant. Diese Zählzeiten werden also ähm, hier weiterhin, wenn sie zu nutzen sind, auf der Webseite des äh, Nutzbetreibers veröffentlicht. So ist das bisher schon der Fall gewesen. Wir werden also hier die e umsetzung ähm, wohl dann erst zum Oktober sehen. Sperren und Entsperrungen. Hier war es auch ja ganz interessant, dass wir das jetzt in einen automatisierten Prozess übergehen lassen wollten. Die Anweisung zur Sperren und Entsperrung sowie zur Stallierung beider Befehle erfolgt laut Netzungsvertrag im Rahmen der Marko elektronisch. Das würde jetzt so eingeführt werden. Wir haben dann praktisch eine, eine Meldung, die das beinhaltet. Das war bisher eine Excel-Anlage, die als Anlage des Institutionsvertrags praktisch hin und her geschickt werden würde, sehr, sehr manuell praktisch. Und das sollte jetzt automatisiert werden. So, in sonstigen nicht davon erfassten Fällen, gemäß AGB des Vertrages, Auftrag zur Unterbrechung, Sperrung oder Entsperrung und Schalnierung, so. dieses Formular in allen Fällen zu nutzen. Das heißt, auch die Sperrung und wieder in Betriebnahme wird erstmal nicht über eDifakt angeschlossen, also wird erstmal nicht automatisiert. Es wird weiterhin hier eine manuelle Anlage hin und her geschickt. Netzbetreiber muss weiterhin seine Preise veröffentlichen. Es wäre sonst auch so gewesen, dass die Preise für Sperrung und Entsperrung hier über den automatischen Prozess, der und nun eingeführt werden sollte, auch mitbekommen werden. Da, da, da, da, da, da, werden weiterhin auch separat angerechnet. Während des Übergangszeitraums erfolgt die Erreichung wieder bilateral. Also mehr manueller Aufwand. Juhu! Und Angabe der Ansprechpartner, die Vertragspartner benennen und aktualisieren ihre Ansprechpartner, bla, bla bla, weiterhin mit dem bekannten formular Kontaktdatenblatt, Auch eine Excel-Anlage. Denn es war auch so, dass die Kontaktdaten des, ähm, der Marktpartner, in, äh, praktisch ab der Marco 2022 mit dem neuen Format Partin, Partner Information, das ist ein e hin- hergeschickt werden würden. Das heißt, diese die Kontaktdatenblätter würden dann in vollautomatisierter EDIFACT art hin- und hergeschickt werden. Das wird es auch erstmal pauschal nach hinten geschoben. Den Beschluss kann man darüber hinaus, alle machen Lauf Aktualisierungen des Einführungsszenarios zu beachten. Das werden wir dann auch nochmal, wenn es hier äh, Erweiterungen gibt, äh, in Videos auseinandernehmen. Damit dieses Video nicht komplett äh, auseinanderbricht und zu, zu breit wird. Wir machen mehrere Einzelvideos. Möchte ich also nochmal betonen. Im Übergang zwischen April und Ende September werden die Zählzeiten nicht automatisiert übertragen mit der neuen UTTS, sondern sie werden weiterhin da, wo es sie gibt, auf der Webseite des Netzbetriebs veröffentlicht. Sperrungen und Wiederbetriebnahmen werden nicht über den automatisierten EDFAC-Prozess gemacht, sie werden weiterhin über eine Excel-Anlage gemacht. Kontaktdatenwerte werden nicht über die automatisierte Partion-Edifact-Nachricht verschickt, sie werden weiterhin über eine Excel-Anlage verschickt. Alles, was dazu zu klären ist, muss bilateral zwischen Versorger und Netzbetreiber gemacht werden mit einer E-Mail oder einem Telefonkontakt. Das Gegenteil von Automatisierung praktisch. Wir sagen also im Großen und Ganzen, wir verschieben die Edifact-Umsetzung, wir verschieben damit natürlich die neue udts die Pouching und den äh, Sperr- und Entsperrauftrag. Wir setzen um XML für Redispatch. Wir setzen die inhaltlichen Anpassungen von Netznutzungsvertrag erster Förderung. Wir setzen die Regelung zur Übertragungswirkung. Dazu dann nochmal was Separates. Das ist erstmal die Quintessenz aus der. Ähm, aus dieser Meldung, die vom 2. Februar kommt. Wir werden in weiteren Videos, die jetzt demnächst folgen, mal genau so anschauen, was bedeutet das also ganz konkret. Wir gucken nochmal die XML-Formate an, die für Weird Dispatch kommen. Wir machen ein Weird dispatch video Wir gucken uns an, was der Betragungsweg sagt. Wir gucken uns an, was die Netzwertragsgeschichte sagt. Wir gucken uns an, was die Marktregeln, GBKI. Die S, Wim, Maris sagen. Auf jeden Fall ist es erstmal ganz schön aufwendig, dass wir jetzt in diese Situation kommen, diese geplanten Änderungen jetzt einfach nicht umzusetzen, weil der Markt es aber halt nicht hinkriegt. Und wenn der Markt es nicht hinkriegt, dann können wir es nicht tun, ganz klar. Das wäre noch schlimmer, wenn die eine Hälfte mit geupdateten Versionen arbeitet und der andere nicht, dann würde alles schief gehen. Also Quintessenz, wir werden die Marco 2022 zum größten Teil erst im Oktober wiederfinden, sofern nichts weiteres dazwischen kommt. Aber wir gehen mal halt davon aus, dass sie dann kommt. Na naja, schauen wir mal. Ähm, jetzt könnte man denken, für mich als Akademieanbieter, der ja eine Schulung zur Marco 2022 macht, ist das jetzt schlecht. auch natürlich nicht, weil es ist viel mehr Konfusion, es ist viel mehr unklar. Umso mehr bräuchte man Coaching oder Schulung. Ähm, wir bleiben aber jetzt erstmal ein bisschen ruhig äh, an dieser Stelle. Wir haben jetzt in etwa verstanden, was passiert. Wer sich dazu weiter beraten lassen will, kann bei uns gerne grundsätzlich Schulungen anfragen. Ähm, prinzipiell kann man auch einfach hier mal in die Kommentare Fragen schreiben. Wir werden versuchen, das dazu beachten. Und auch in den nächsten Videos dann aufzuklären, spätestens. Okay, soweit erstmal. Ihr seht bei mir auch gerade, ich bin so ein bisschen unschlüssig. Also ich bin insgesamt davon enttäuscht, dass es passieren muss, dass wir es jetzt verschieben. Weil natürlich äh, müssen wir dringend unsere Marktkommunikation anpassen. Wir hängen in allem hinterher, was allgemeine digitalisierungsfortschritte im 21. Jahrhundert angeht, müssen wir die Energiewirtschaft mal langsam vorantreiben, aber naja, geht ja nicht, anscheinend. Aber ähm, ja, wir werden es in weiteren Videos auseinandernehmen, was nun konkret passiert.